Herzlich willkommen, Ihr Wortschätzchen! Zur Vorbereitung auf den Deutschtest für Anfänger A1 stellt das Goethe-Institut eine Wortliste zur Verfügung. Diese Liste wollen wir hier mit ihren Beispielsätzen durchgehen. Zur Festigung des Wortschatzes sollte man sie wiederholen, viel sprechen und oder einen Deutschkurs besuchen. Seid Ihr bereit? Na dann los! Wortliste A1, Teil 3, Buchstabe D bis F. Da. Da hinten ist er ja. Da hinten ist er ja. Da. Wir sprechen gerade über Paul. Da kommt er ja gerade. Wir sprechen gerade über Paul. Da kommt er ja gerade. Da. Ich nehme das da. Ich nehme das da. Da. Ist Herr Klein schon da? Ist Herr Klein schon da? Die Dame. Die Damen. Damen ist oft ein Schild an der Toilettentür für Frauen. Die Dame, die Damen Sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrte Damen und Herren Daneben Du kennst doch die Post, daneben ist die Bank. Du kennst doch die Post, Daneben ist die Bank. Danken. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich danke Ihnen für die Einladung. Danken. Soll ich Ihnen helfen? Nein, danke. Soll ich Ihnen helfen? Nein, danke. Der Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann. Ich muss noch schnell zur Post. Dann komme ich. Ich muss noch schnell zur Post. Dann komme ich. Das Datum. Die Daten. Bitte schreiben Sie noch das Datum auf das Foto. Bitte schreiben Sie noch das Datum auf das Foto. Dauern. Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Dein. Ist das dein Auto? Ist das. Dein Auto? Dein. Ist das deins? Ist das deins? Denn. Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank. Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank. Der, die, das. Ich nehme das da. Ich nehme das da. Der, die, das. Hier ist der Brief, den du suchst. Hier ist der Brief, den du suchst. Der, die, das. Die Fahrkarte bekommst du am Bahnhof. Die Fahrkarte bekommst du am Bahnhof. Dich. Die Blumen sind für dich. Die Blumen sind für dich. Dies. Ich nehme lieber diesen Kuchen. Ich nehme lieber diesen Kuchen. Dir. Gefallen dir die Blumen? Gefallen dir die Blumen? Die Disco. Die Diskos. Heute Abend gehen wir in die Disco tanzen. Heute Abend gehen wir in die Disco tanzen. Der Doktor, die Doktoren. Meine Tochter ist krank, wir gehen zum Doktor. Meine Tochter ist krank, wir gehen zum Doktor. Das Doppelzimmer, die Doppelzimmer. Wollen Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? wollen sie ein doppelzimmer oder ein einzelzimmer das dorf die dörfer meine familie lebt in einem dorf meine familie lebt in einem dorf dorthin deine tasche kannst du dorthin stellen deine tasche Kannst du dorthin stellen. Dort. Dort ist unser Haus. Dort ist unser Haus. Draußen. Wollen wir draußen sitzen? Wollen wir draußen sitzen? Drucken. Bitte drucke das Formular für mich. Bitte drucke. Das Formular für mich. Der Drucker. Die Drucker. Mein Drucker ist kaputt. Mein Drucker ist kaputt. Drücken. Drück hier, dann geht der Computer an. Drück hier, dann geht der Computer an. Durch. Am besten gehen Sie durch die breite Straße. Am besten gehen Sie durch die breite Straße. Die Durchsage. Die Durchsagen. Ich habe die Durchsage nicht verstanden. Ich habe die Durchsage nicht verstanden. Dürfen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Dürfen. Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Dürfen. Es darf nicht mehr als 15 Euro kosten. Es darf nicht mehr als 15 Euro kosten. Der Durst. Hast du etwas zu trinken? Ich habe großen Durst. Hast du etwas zu trinken? Ich habe großen Durst. Die Dusche. Die Duschen. Unsere Wohnung hat nur eine Dusche. Unsere Wohnung hat nur eine Dusche. Dusche Die Ecke, die Ecken An der nächsten Ecke links An der nächsten Ecke links Die Ehefrau, die Ehefrauen Das ist meine Ehefrau Das ist meine Ehefrau Der Ehemann, die Ehemänner Das ist mein Ehemann das ist mein Ehemann. Das Ei, die Eier. Möchtest du ein Ei zum Frühstück? Möchtest du ein Ei zum Frühstück? Eilig. Hast du es eilig? Hast du es eilig? Ein. Ich nehme ein Bier. Willst du auch eins? Ich nehme ein Bier. Willst du auch eins? Ein. Ist hier einer, der das kann? Ist hier einer, der das kann? Einfach. Die Prüfung ist ganz einfach. Die Prüfung ist ganz einfach. Einfach. Hin und zurück? Nein, bitte nur einfach. Hin und zurück? Nein, bitte nur einfach. Einfach. Ich brauche nur ein einfaches Zimmer. Ich brauche nur ein einfaches Zimmer. Der Eingang. Die Eingänge. Der Eingang ist um die Ecke. Der Eingang ist um die Ecke. Einkaufen Ich muss noch für morgen einkaufen. Ich muss noch für morgen einkaufen. Einladen Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Die Einladung, die Einladungen. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Einmal. Diese Prüfung mache ich nicht noch einmal. Diese Prüfung mache ich nicht noch einmal. Einsteigen. Schnell, steig ein, der Zug fährt gleich. Schnell. Steig ein. Der Zug fährt gleich. Der Eintritt. Die Eintritte. Der Preis für den Eintritt ist 5 Euro. Der Preis für den Eintritt ist 5 Euro. Das Einzelzimmer. Die Einzelzimmer. Haben Sie noch ein Einzelzimmer? Haben Sie noch ein Einzelzimmer? Die Eltern. Meine Eltern leben in Spanien. Meine Eltern leben in Spanien. Die E-Mail. Die E-Mails. Ich habe Ihre E-Mail nicht bekommen. Ich habe Ihre E-Mail nicht bekommen. Der Empfänger, die Empfänger. Auf dem Brief steht dein Name, also bist du der Empfänger. Auf dem Brief steht dein Name, also bist du der Empfänger. Empfehlen. Welchen Wein können Sie mir empfehlen? Welchen Wein können Sie mir empfehlen? enden. Die Straße endet hier. Die Straße endet hier. Das Ende, die enden. Sie wohnt am Ende der Straße. Sie wohnt am Ende der Straße. Das Ende, die enden. Er bekommt sein Geld am Ende des Monats. Er bekommt sein Geld am Ende des Monats. Entschuldigen. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Die Entschuldigung. Die Entschuldigungen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Er. Er heißt Ali. Er heißt Ali. Das Ergebnis, die Ergebnisse. Das Ergebnis des Tests bekommen Sie in zwei Wochen. Das Ergebnis des Tests bekommen Sie in zwei Wochen. Erklären. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Erlauben. Rauchen ist hier nicht erlaubt. Rauchen ist hier nicht erlaubt. Der Erwachsene. Die Erwachsenen. Dieser Film ist nur für Erwachsene. Dieser Film ist nur für Erwachsene. Erzählen. Wir müssen euch etwas erzählen. Wir müssen euch etwas erzählen erzählen es es regnet es regnet essen was gibt es zu essen was gibt es zu essen das essen das essen ist heute sehr gut das essen ist heute sehr gut euer. Euer Kurs beginnt heute. Euer Kurs beginnt heute. Fahren. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Der Fahrer, die Fahrer. Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Die Fahrkarte, die Fahrkarten. Hast du schon eine Fahrkarte? Hast du schon eine Fahrkarte? Das Fahrrad, die Fahrräder. Fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? falsch das ist falsch das ist falsch die familie die familien meine familie lebt in spanien meine familie lebt in spanien der familienname die familiennamen mein familienname ist gonzales mein familienname ist Gonzales. Der Familienstand, die Familienstände. Bei Familienstand musst du ledig ankreuzen. Bei Familienstand musst du ledig ankreuzen. Die Farbe, die Farben. Die Farbe gefällt mir gut. Die Farbe gefällt mir gut. Das Fax. Die Faxe. Schicken Sie uns einfach ein Fax. Schicken Sie uns einfach ein Fax. Feier. Zum Beispiel der Feierabend. Die Feierabende. Der Feiertag. Die Feiertage. Feier. Am Montag ist Feiertag. Am Montag ist Feiertag. Feiern. Wir feiern heute meinen Geburtstag. Wir feiern heute meinen Geburtstag. Fehlen. Herr Müller ist nicht da. Er fehlt schon seit drei Tagen. Herr Müller ist nicht da. Er fehlt schon seit drei Tagen. Fehlen. Was fehlt Ihnen? Was fehlt Ihnen? Der Fehler, die Fehler. Diesen Fehler mache ich immer. Diesen Fehler mache ich immer. Fernsehen. Wollen wir heute Abend mal fernsehen? Wollen wir heute Abend mal fernsehen? Fertig. Bist du fertig? Bist du fertig? Fertig. Ist mein Auto schon fertig? Ist mein Auto schon fertig? Das Feuer, die Feuer. Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Das Fieber, die Fieber. Mein Mann hat noch immer Fieber. Mein Mann hat noch immer Fieber. Immer Fieber. Der Film, die Filme. Ich möchte gern diesen Film sehen. Ich möchte gern diesen Film sehen. Finden. Wir müssen den Schlüssel finden. Wir müssen den Schlüssel finden. Die Firma, die Firmen. Er arbeitet jetzt bei einer anderen Firma. Er arbeitet jetzt bei einer anderen Firma. Der Fisch, die Fische. Ich esse gern Fisch, Fleisch mag ich nicht. Ich esse gern Fisch, Fleisch mag ich nicht. Die Flasche, die Flaschen. Eine Flasche Bier bitte. Eine Flasche Bier bitte. Das Fleisch. Fleisch mag ich nicht. Fleisch mag ich nicht. Fliegen. Ich fliege nicht gern. Deshalb fahre ich mit dem Zug. Ich fliege nicht gern. Deshalb fahre ich mit dem Zug. Abfliegen. Wann fliegst du ab? Wann fliegst du ab? Der Abflug, die Abflüge. Der Abflug ist um 11.20 Uhr. Der Abflug ist um 11.20 Uhr. Der Flughafen, die Flughäfen. Kannst du mich zum Flughafen bringen? Kannst du mich zum Flughafen bringen? Das Flugzeug, die Flugzeuge. Das Flugzeug aus Berlin kommt heute später an. Das Flugzeug aus Berlin kommt heute später an. Das Formular, die Formulare. Sie müssen dieses Formular ausfüllen. Sie müssen dieses Formular ausfüllen. Das Foto, die Fotos. Darf ich ein Foto machen? Darf ich ein Foto machen? Fragen. Er möchte Sie etwas fragen. Wann kommen Sie? Er möchte Sie etwas fragen. Wann kommen Sie? Er möchte Sie etwas fragen. Wann kommen Sie? Die Frage, die fragen. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Die Frau, die Frauen. Das ist Frau Becker. Das ist Frau Becker. Die Frau, die Frauen. Guten Tag, Frau Schmidt. Guten Tag, Frau Schmidt. Die Frau, die Frauen. Hier arbeiten mehr Frauen als Männer. Hier arbeiten mehr Frauen als Männer Frei Ist der Platz noch frei? Ist der Platz noch frei? Die Freizeit In meiner Freizeit spiele ich oft Fußball. In meiner Freizeit spiele ich oft Fußball. Fremd Das weiß ich nicht. Ich bin fremd hier. Das weiß ich nicht. Ich bin fremd hier. Sich freuen. Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich auf den Urlaub. Der Freund, die Freunde. Das ist ein Freund von mir. Das ist ein Freund von mir. Der Freund, die Freunde. Das ist meine Freundin. Das ist meine Freundin. Früher, früher waren wir oft zusammen im Kino. Früher waren wir oft zusammen im Kino. Frühstücken. Am Sonntag frühstücke ich gern im Bett. Am Sonntag frühstücke ich gern im Bett. Das Frühstück, die Frühstücke. Möchtest du ein Ei zum Frühstück? Möchtest du ein Ei zum Frühstück? Die Führung, die Führungen. Die Führung durch das Haus beginnt in drei Minuten. Die Führung durch das Haus beginnt in drei Minuten. Für das ist für sie. Das ist für sie. Für. Das ist der Schlüssel für die Haustür. Das ist der Schlüssel für die Haustür. Für. Das ist das Brot für morgen. Das ist das Brot für morgen. Der Fuß die Füße. Der linke Fuß tut mir weh. Der linke Fuß tut mir weh. Der Fußball, die Fußbälle. Spielt ihr gerne mit dem Fußball? Spielt ihr gerne mit dem Fußball? Das war der zweite Teil der A1-Wortliste des Goethe-Institut. Gibt es Wörter, die ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns in die Kommentare. Das PDF zum Video ist wie immer in der video unten verlinkt. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Kritik, Wünsche, Tipps. Was wollt ihr sehen, gebt uns Bescheid. Ihr wollt kein Video verpassen? Bitte abonniert diesen Kanal und folgt uns oder schreibt uns direkt eine E-Mail. Und damit weiterhin viel Spaß und bis bald beim Deutschlernen, ihr Wortschätzchen.